Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Hey. Und meiner, Meto, Mario, Master. Und wir begrüßen euch zurück zu der bei Yoshi's Crafted World. Wo müssen wir rein? Was müssen wir holen? Ähm, ich hab's schon vergessen. Irgendwelche Kunstwerke suchen. Ah, ja, Monster Cupcake. Wir müssen in das... Nein, das nächste Level ah. ja. nicht das Hunde-Level. Ich hasse es so sehr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr. Das ist das Brot-Level mit Bernd das Brot. Ah, man das weiß. Ja, Gut. okay. Wir haben da noch nicht die Hunde gefunden. Ja, aber das müssen wir jetzt auch noch nicht. Außer wir kriegen eine Mission ein. Ja. Mist. Boot. Das Brot ist voll deprimierend. Ne? Weil das sieht echt aus wie so ein Karamellbonbon. Ja. Karamellbonbon. Ein munterer Cupcake. Ein Cupcake, der lächelt. Oh! Domino Day! Also, muss wir doch nicht sammeln. Nur wegen für die Quote. Brot. Das ist sowas Brot. ja ein Brot. Warum sind wir so groß, Mann? Es gibt sehr große Brote auf dieser Welt. Die haben eine eigene Persönlichkeit. Okay, das ist kein Brot. Nee, aber ich glaube, das ist verschimmeltes Brot. Ja. Wenn Brot verschimmelt, dann wird es metallisch. Mhm. Na, wie habe ich das gesehen? Ja, ich hab nicht. Er wird der Brot metallisch. Nicht, zwar nicht so metallisch so wie ich, aber trotzdem. Ja. Oh nein! Oh nein! No. Jetzt weiß okay. ich. Jetzt weiß ich. Nicht. Jetzt weiß es wieder. Ist es der erst jetzt eingefallen, dass das hier ein Hund ist? Ja. Aufhören mit dem Gedicht. Los einfach hier. Du blödsinnig. Danke. Au! Okay. Danke, nur hier durchfahren und warten, bis wir links finden. Ja. Boah, jetzt geht er noch was. Ne? Oh, <lacht> nom, nom, oh. nom, nom, nom. Der macht doch alles kaputt. Ist da was? Nein. ich nicht. Na. ist Mario. Nein, ich bin Mario. Ich weiß nicht, wie man solche Röhren repariert. Hm. Oh Gott. Okay. Das, das Brot geht unter. Bernd. Wir haben es nicht so gemeint. Geht man runter? Geht der Brot ganz unter? Es geht ganz unter. Ich glaube, du hast Bernd getötet. <lacht> Was sagt er dann nur? Mist. Mist. Mist. Da geht's weiter. Da ja, geht's weiter. Ja. Da geht's weiter. Ich hab Oh. Bernd! Brot, Brot, Brot. Ich mag ja Brot. Brot ist gut. Brot ist cool. Hier, jeder, jeder, der... das, Da ist er! Ich sehe ihn. In die Fresse. mitten in die Fresse. Uhh! Ausseh. Ja, ja. Wir haben Level verlassen. Ich will diesen Hund nicht mehr sehen. Ja, ja dann müssen wahrscheinlich bestimmt noch zwei drei Mal hier rein. Oh. Ja. Jetzt hast du mir gerade die Illusion geraubt. Ja. Schämst du dich nicht? Nein. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn du es getan hättest. Oh. Ja, ja, bla bla, Gib her. blume. Ja, ja, bitte. Fünfmal heißt doch Ballon. Äh, wir sehen, Baum klettern. Oh. Nein, nicht das Level. Oh. Ist... Okay. Und Herzen Ja, es ist dieses Level. Dieses Level. Schlimme Erinnerung kommt zurück. Ja. Noch die schlimme Erinnerung werden auch zurückkommen, wenn wir in dem Slasher Level kommen. Ja. Ja. habe schon vorher angedacht irgendwie. Ja. Das wird sehr schlimm. Das macht mir Angst, Ich sehe ja schon den ersten. Oh. Hast du das kaputt gemacht? Nein. Lüger! Komm her! Können Nein, können Nein. wir nicht. Oh, wir noch Die kommen aber gleich wieder. Die sind da, sind sie schon wieder. Die kommen wieder. diese da, ist er schon wieder. Und da ist er schon wieder. Oh, oh. oh. oh. oh. oh da gibt es noch ein Video, was, was ich dir unbedingt zeigen muss. Aber ja. ich nee, schubs Ich Schubs mich nicht. Los, ah. oh, den springen oh, oh. sie. Oh mein Gott, was ein Vogel denn? Oh. Die, die müssen wir sammeln. Oh nein, war richtig beschissen. Oh, Alright. Du hast dann Nero LP getötet, du Schwein! Oh, hi. Hi. Ja, wie geht's dir ich bin hier. aber du bist auch gerade gestorben ja. und jetzt bist du schon wieder hier ja, ist das schon wieder hier? Ja. Ja, ist ja schon wieder hier. was fällt dir ein kannst du dich etwas länger tot bleiben ja so. wir haben bisher noch ein heiß und ballon und macht mir irgendwie Panik. Macht dir das Panik? Also mach mir Panik. Boah. so schön viele Eier gesammelt. Oh, da habe ich aber halt. Was? Okay. Wow. Oh. Da ist so irgendwie voll wenig Himmel und... Ja, wollte ich gerade sagen, hier ist wirklich voll wenig Himmel. Also ich hier irgendwo in geschlossenen Räumen, aber das passt ja irgendwie nicht zu. Das passt irgendwie gerade gar nicht zum Bild. Ja. <lacht> ich glaube, das jetzt mal priorisieren da. Ja, von der ersten Auszug. Ja. Ja. ja. Diese Pisser. Ey. ich hasse sie so sehr. Deswegen mache ich dieses Ding ja, ja. nee. nee. nee. ja. Dann machen blaue Eier noch mal. Äh, vermehren Eier. Das also bringen drei weitere normale. Ja. Genau. lasse äh, er sich nicht treffen. Ja. Ich, das schon hingehen, so, ne? ich glaube nicht. Heißt doch Ballon? Ballon, Ballons, Ball Ballons. Oh Gott! Oh Gott! Ich musste abspringen. Die Kamera, war nicht auf mich fixiert. Warum springst du ab? jetzt nicht nicht. Da oben ist einer, ich Alter. Alter. Was so. Hast du den gesehen? Ja. War mein oder? Ja, da. Oh. Was? Warte! Ich glaube ich habe was kaputt gemacht. Nein. Da ja, war er hochgeflogen. Hier sammeln Herzen. Ich glaube, ich habe noch volle HP bekommen. Du hast noch volle, ne? Ja, habe ich. No. No, no. Freut sich wieder. Mach ein. Oh ja, okay. Geil. Oh, ich will mal ausweichen, aber ich vergesse mal, springen ist nicht so eine gute Idee. Hm. So, alles klar. Aua. Okay, los von der AP. Ja. Gut, dann lass uns mal abmachen. Okay, wir haben nur drei Ballons, glaube ich, gefunden. Ja. Wie? Wie konnten wir die übersehen? Okay. Wir machen es später nach. Oh. Ja, wir sollten vielleicht jetzt erstmal die Hunde suchen. Ja. Suchen Hunde. wir die Hunde und lassen die Kunstwerke erstmal für eine Weile beiseite. Ja, wenn wir die nicht sofort finden. Ja wird Fangen mit diesem Level an. <lacht> <lacht> 33. 33, das geht doch voll. Ja. Da. auf einmal mein Rippen auf einmal? Ich weiß es nicht. verdammt. Das, das also. besteht, ich glaube ich sterbe gleich. Bitte nicht brauchen dich doch noch. Ja. Du, bist, du bist doch der. Ha. Oh mein Gott. haben wir näher. Voll stylisch geduckt, <lacht> getroffen <Ich> weil <lacht> <lacht> wir erschrecken? Na wir kriegen. Hier mal Herzen, ne? Hier haben alles, nee, wir haben nicht alle Herzen. Was hey. Ding sehen? <lacht> oh Schade. Okay. Schade. Es ist nicht so, dass ich dich töten wollte. Nein, nein, nein. hast du so gedacht. Nee. nee, ich nicht. Da ist ein Hund. Oh, da ist eine Dose. Oh, das ist ein Hund. Ja, ist Dose. Ist ein Hund. Dose, komm her. Warum kommt ihr nicht runter? Ich bin aus dem Weg. ja so also. da runter. Ich habe die Dose abgenommen. Mit einem Hund. Ja, wenn man Zeit damit fand, ich muss gleich mal bei Heilen. Oh. Oh. War ich möchten jetzt im Hund? Wenn doch, was machst du? Ich komme eh nicht mehr nach oben. Ich wollte mal ganz schön schnell sterben. Ja. Ja. Ja, weg hat voller AP. Ja. Ein Hund gegen eine Pflanze drauf. Wo ist denn der nächste Hund? Weiß ich nicht. Ich Schön verpasst halt, glaube ich auch. Nee auch. Das, das ist der zweite Hund. Außer das ist der dritte. Hey, das ist der schwarze, das ist der zweite und der dritte ist rot. Jesus, Merke, ich weiß. Es gibt so so absurde Sachen, die kann ich mir merken. Ich hab die sofort verdrängt, als du vorbeigelaufen sind, aus. ha! deine Dose abgenommen! Was macht er jetzt? Oh, Gott, oh Gott. Ich doch fast getroffen. Aber nur fast. Da ist der dritte und oh, jetzt rennen. Run, boy, run. Ich habe die Hunde. Ich meine obere Gesichtshälfte. Nicht die obere Gesichtshälfte! schmerzen ohne Ende. Er kann froh, die Blume kann froh sein, dass der Hund nicht das riesige Riechorgan verwendet hat. Weißt du noch? Das riesige Riechorgan. 3 Minuten 30 schon wieder. 3 Minuten 30. Schon wieder, schon wieder. Na, oh, das ist -Level. Nein, nein, nicht das Funnellevel. Herr da draußen, wir versuchen hier produktiv zu sein, wieder. Ja. Wir versuchen es. Dann kann ich die ganze Welt mal still bleiben, wenn wir hier aufnehmen? Ja, genau. Also wie meine Nachbar. Ja, wir so. müssten die Zeit mal anhalten. Wir müssen eigentlich immer anfangen zu schreien, werde ich auch mal aufnehmen. Ich weiß es nicht. <lacht> Was Burger aus Bunte Burger, erhältlich in sechs Farbtönen. <lacht> Nein, du musst Bernd das Brot aufessen. Ja, mach schon es, ne? Okay und so. Was ist das denn? Ja. <lacht> was ist das denn für ein Kekse? Nee. <lacht> hey. hey. Oh, was? Komm her. Get over here! Ein Schluck, ey. zu kauen, Was Pass doch mal auf mich schnitten auch, ey. Das ist ein blaschiger Pech. Die müssen wir bestimmt irgendwann mal finden, ey. Na, ich habe Hund. Wo Ich habe einen Hund gehört. Wo ist er? Glaube, da oben. Was? Ja, da oben ist er. Komm da rein. keine Ahnung. Wie kommen wir da rein? Ja, da. Das Ding. Und da ist eine Wand, ne? das ist der Wand, Das ist der Wand. Oh Mann. Das ist ein Wand. ja, einfach abschießen vielleicht mal eine Idee dann noch so ein Jumpy Keks ich mag die Kekse die sind klasse ja. Ja, der ist ja mittel runtergefallen gefallen hast du gesehen ja. hier guck, guck die ganze Blume ich hole die ganzen ganz bösen ja. Steht im Kuchen fest. Dieser bescheuerte Hund. Aber jetzt ein Käsekuchen. Mm. Jetzt ein Hundessen. Ja, jetzt, Hund essen. Mm -hmm. jetzt ja. So ein Hund Jetzt ein Hundekuchen. Was ist Doggy Keks? Wo ich den soll, meine Hand halt dann einem nicht werfen. Oh. Ahahaha. <lacht> oh. oh. Was auch mit euren Milchschnitten. Geht weg, Bernd. Was müssen die jetzt eigentlich nur sagen? Mist. Die kommen immer wieder. Wie Bumerangs. Oh. Ich glaube, diese Hunde haben jetzt ein Trauma. Ja, das haben hatten wir auch vor. Ja, wie witzig, wenn irgendwie wie 101 Hunde werden nee. 101 Hunde? Ne? Ja, ist es ist aber eine Anspielung auf. Hm, ich weiß nicht, wie, wie hieß der Film noch mal. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Jetzt habe ich vergessen. Schreibt es in die Kommentare. Oh hi, na, da uns die verkackten Hunde und Ballons. Ja. Aber ich werde zu Hause nachgucken. Ich finde mal die ja hier. Äh, nee, die sind auf der Vorderseite, die auf der Rückseite. Ich weiß auch, Ich sehen wir die ja. Vielleicht sehen wir die ne. ja. Da komme ich nicht ran. Lass sie sterben. <lacht> Oh. Oh, ich vergesse es jedes mal. Wir will mal ausweichen mit einem Spulen. Dann, dann merke ich immer die Schwerkraft, die. Spielt in, äh, in der entscheidenden Rolle. Nichts mit. wie sind immer noch am Laufen. Mal ich hab das nun. Boah. Warte, warum hängen die dran, ey. Mit dem nichts oder? Eier, ja wir brauchen Eier. Eier, ja ja wir brauchen Eier. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Eier. Was machen? Ich ja habe das letzte Mal gar nicht erreichen können. Nein. auch. Nö. Wart, also. Regen, ne? dachte ich habe Regen. Also, das ist mir gerade. Also ist es los regnen. Ja, aber soll es regnen, glaube ich. Au. Au. au, au. Dieser Schmerz. Wo <lacht> ist mein Lang, ne? Hunger. Hunger. Äh. äh. Um. Ja gut. Ja, gut. Ja, hab... ja stimmt. Wir müssen nach unten, genau. Piep. Muss der nächste Hund. Ja. ja. Piep Boah. Na, dann kommen wir so weitergehen. Ja. Auch nicht ist er jetzt irgendwo hier. Oh. Hunger. Ja. Weil der macht meines Hungers. Glaub, du solltest dir angewöhnen, vor du hinkommst was zu essen. Aber das habe ich doch heute Morgen getan. Wie viele Stunden oh. äh, drei, da, also bevor ich herkommen und dann bevor ich losgefahren bin, davor habe ich vergessen, ja, die ganze Zeit jetzt schon wieder Hunger haben. Ey. Ich habe großen Magen. Oh. Hey. zurück glaube ich nicht ne? so fliegen wir hinter uns keine ahnung nein, nein. Oh. Hm. wir können eh nicht mehr zurück direkt das erste mal wo wir nur zwei hunde gefunden haben nein das ich glaube hm. ich habe die schnauze voll jetzt noch von diesen blöden hunden <lacht> irgendwie nicht so eine erfolgreiche session wie man so vorgestellt haben heute. Nee. Wir finden heute irgendwie nicht so viel. Wir finden heute echt nicht so viel und irgendwie ist die Motivation auch nicht da. Ja. Wie viele Minuten haben wir? Ich habe mir noch einen Level. Ja. Dann gehen wir weiter. Können wir irgendwas kaufen und um uns Aufzeit? Ja, kommen wir. Ja, da, okay. da! Oh. Oh. Oh. Menschliche Bedürfnisse. Noch so, zwei oder ein? Äh, zwei. Shut up und take money. Okay. We have Wir haben uns besser. Riesens etwa. Ja. Kostüme, die wir nie benutzen. Wir haben einen Sarg. Ein Sarg. Das ist nicht gerade sehr aufheitern. <lacht> nee. Und eine rosa Pfirsich-Decke. Boah. Das ist rosa. Okay, rosa ist auch <lacht> Rosa ist auch Aber der sagt nicht. <lacht> der sagt es wirklich nicht aufheitern. <lacht> ja, das Spiel irgendwas sagen. Ich glaube, das Spiel will, will uns heute echt dissen. Meinst du? Gehen wir hier irgendwie Kunstwerke noch geredet. Nein. Ich würde mal sagen, wir, wir sammeln, wir gehen mal die Welten durch und gucken, ob wir was kaufen können. Ich will jetzt jetzt kauflaune kauflaune Wir bei mal, Ach, in jeder Welt, okay? Ja. Ich will was kaufen. <lacht> ich muss meine menschlichen Bedürfnisse decken. Oh da kaufen! Kaufen! In schon alles ersten drei vier Welten und so. Ja, ich glaube ja. Da war noch gar nichts. Oh. Oh, kaufen. Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold. <lacht> <Her> damit. <lacht> ja damit. Was ist doch nur eine kleine Schatzkiste aus Plastik? Plastik. Hi, <lacht> hey, sieht genau aus wie eine echte Schatz. Selbst dieser Schuh ist ja schon wieder ganz verschwitzt. <lacht> Riesenwasserblag. Oh, no, goldenes UFO. Das ist golden. Ja. Ein UFO. Ein UFO. Das ist blau. Ja. <lacht> Apfelsafttüte. Oh, jetzt ein Apfelsaft. Jetzt ein Apfelsaft. Ja. <lacht> Flugzeug. Jetzt ein Flugzeug. Ein französisches Flugzeug. Ein Bodenbirdinest. Jetzt ein Bodenbirdinest. Ja. Solaflaschendeckel. Hm ist Ein Lava-Bottich. Ja, <lacht> ich hasse dich deswegen. Ein Boden-Birdie. vollständig oh. cool. ständig. Wir haben hier neun bekommen. Das heißt, wir hatten hier schon mal, mal eins gehört. Ja, wir haben uns schon einmal aufgeheitert. <lacht> Noch ein Ding. Innen. Ja, wahrscheinlich was es gratis. War da. Menschliche Bedürfnisse. Äh, drei kriegen wir da. Gut. Dann geben wir jetzt unsere letzten Münzen aus und dann beenden wir den Part. Ja. Ha, nimm unser Geld. Alles. Ja! Halt. Diese zwei roten auch noch. Geile Sache. Funkenkell. Glitzer. Plastik. Mujitoni. Mujitoni. Der Boss oder was? Keine Ahnung. Eine Asienlampe. Oh. Das ist eigentlich genau was für dich. So ja. im stil der Japanische Schloss, das ist was für mich. Ja. Ich würde auch gerne im japanischen Schloss hausen. Und was es da für möglichkeiten gibt. Stell dir das vor. Ja, türen und räume und wände. Und türen. So gehen wir mal ein Menü. Ich will mal sehen, was unsere Statistik so ist. Von allen Sagen. Okay, gehen wir mal die Kunstwerke durch. Wir so haben ja, drei vollständige. Äh, vier. Ja. bei den Fakten von 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alter! Schlummerland. Oh, da wir noch ganz schon viel. Können wir das überhaupt schon machen? Schlummerland. Gehen wir mal zum Außenorbit. Ah, da. Ah, wo Ein Kommandomodul. Damit geht es hui ins Feld Oder zumindest zurück Rückseite des Mondes. Einfach mit einem Ei bewerfen. Ja. Oder sollen, sollen wir einfach einfach das machen, damit wir uns ein bisschen ablenken können davon. Auch wenn es das Finale ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch weitergeht. Äh, ich weiß nicht. Ach komm, lass uns, lass uns machen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Abwechslung viermal Mülleimer der dunklen Stadt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das ist bestimmt in diesem Level. Das Level. Ich guck eben. Oh ja, oh, wir haben ein Herz. Okay, wir wir machen im nächsten Part tatsächlich das Level. Ja, schon mal. Ja, und ich bin mir sehr sicher, dass es der Final Boss ist. Damit wir, weil wir haben uns jetzt schon lange genug, das lange genug aufgeschoben, hm, findest nicht auch? Ja. ja. Und dann, wenn das vorbei ist, geht's weiter mit den Kunstwerken. Ja. Also dann bis zum nächsten Part und ciao. Bye bye.